Wenn that character casts macht very similar thing to plays the player like the arc wizard the sparks go out it's ready to go if you're not smart about it if you're not paying attention you are essentially going to have to play that fight over again ja heute wurde ein V-Doc veröffentlicht wo noch mal zusammengefasst wird was uns denn alles so am 22. erwarten wird mit witch queen und allgemein auch mit der neuen season Schauen wir mal rein. Und lasst außerdem gerne ein Like da und ein Abo, damit ich diesen Monat vielleicht auf die 400 Abonnenten komme. Naja, vielen Dank schon mal und es geht weiter. Zuerst wurde auf die Geschichte eingegangen, die sich schon seit Destiny 1 wie ein Faden durchzieht. Denn Licht und Dunkelheit sind nicht immer gleich gut und böse. Und dieser Schleier soll nun mit der Story von Witch Queen gelüftet werden. Die Kampagne von Witch Queen soll die größte und stärkste Story seit langem werden. Und das mit vielen Überraschungen, Rätseln, Täuschungen und auch Blood Twists. Und das soll erst der Anfang sein von dem, was uns dieses Jahr noch alles erwarten wird. Denn die Witch Queen-Erweiterung wird erst der Anfang vom Ende der Licht- und Dunkelheit-Saga sein. Dann wurde noch etwas zu den Gebieten gesagt, es wird nämlich sehr weitläufige Gebiete geben. Zum einen Savatuns Thronwelt, die ihre Persönlichkeit und ihre Macht widerspiegeln soll, mit Licht und Dunkelheit, wie das große weiße Schloss und das große verwinkelte Gebiet wie das Moor mit dem Pyramidenschiff. Und noch dazu sieht es so aus, als würden wir zurück auf den Mars kommen, nämlich zum Destiny 1 Mars. Und können da auch nochmal rumlaufen auf dem Gebiet. Und dann wird es noch einen schwierigen legendären Modus für die Kampagne geben, Become Legend, wo es nicht einfach sein soll, da durchzurennen und so eine Herausforderung sein. Sieht nicht so einfach aus. Ja, und dann wurde auch die neue Season angekündigt, die Season der Auferstehenden. Und hier wird gegen die Lichtschar außerhalb auch der Thronwelt von Savatun gekämpft denn die Hexenkönigin will natürlich mit ihrer neuen Macht am liebsten alles erobern. Aber wir bekommen gegen diese Gefahr Unterstützung, und zwar nämlich Kaiserin Keitel. Denn sie verfügt über eine Technologie, die das Licht unterdrücken kann, und somit haben wir eine Chance gegen die Hexenkönigin. Und dann wird noch mal ein bisschen was von der Spielmechanik gezeigt und erzählt. Wir werden eine neue Fähigkeit bekommen, um die richtigen Wege in der Thronwelt zu finden, so ein bisschen wie in der verlorenen Stadt bei den Erwachten, mit diesem Elixier. Und wie es ist, einen Geist zu töten, den wir eigentlich die ganze Zeit als Begleiter dabei haben und der uns immer geführt hat. Und den wir dann zerstören so müssen. It's kind of this moral dilemma a ghost is your companion and now suddenly you have one in your hand and you're about to crush it the first time it happens you're like looking at your hand like i can't believe what i've just done am i doing this should i be doing this i have a ghost yeah, like, exactly. what, what like what is what is this <laughs> und natürlich wurde auch etwas zur neuen waffe gesagt zu der gleve sie ist nämlich eine melee und midrange waffe die projektile abschießen kann und womit man ein Schutzschild aufbauen kann, um zum Beispiel aus Gefahrsituationen abzuhauen oder andere Teammitglieder wiederzuholen. Und wo wird das Ganze natürlich zusammengebaut und woher bekommen wir die? In der neuen Schmiede. Auf dem Mars. Dazu wurde auch etwas gezeigt. When you put together your glaive in the campaign you just get a taste that that's what you want to do for the rest of the weapons that you get Weapon crafting lets you target a specific role and go and build that and you know how long it's going to take you to get there and you get exactly the thing that you want I really want to see what people do with it and like the feedback that we're gonna get and people sharing all of the things that they're doing. und die entwickler freuen sich schon sehr darauf was die Hüte alle so mit der Schmiede anstellen wie es das Spiel beeinflussen wird. Und natürlich auch auf das Feedback. Und dazu wurde noch gesagt, dass es die neue Season insgesamt 50 neue Waffen dazu kommen sollen. Es gibt noch dazu sechs exotische Ausrüstungen, also für jede Klasse zwei Stück: einmal normal und einmal Stasis. Und mal schauen, wie das Waffenbalancing mit den geschmiedeten Waffen dann aussehen wird. Ich bin gespannt. Und zum Schluss wurde auch noch die Lehre 3.0 angeschnitten. Wie das alles so aufgebaut ist. Und es sieht ziemlich gut aus. Also ich bin echt gespannt, wie es sein wird. Es sind nur noch zwei Wochen. Und ich werde dann auch live sein. Ein bisschen Wartenschlangen-Simulator spielen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne dabei sein. Mein Twitch-Link habe ich auch unten verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.